Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen, so lautet ein Choral von Martin Luther. Für mich ist das im Pfarramt Alltag. Mitten im Leben kommen Anrufe von Angehörigen oder Pflegeeinrichtungen. Können sie kommen? Unser Vater oder unsere Mutter liegen im Sterben oder mein Ehemann oder meine Ehefrau. Es wäre gut, wenn sie vorbeikommen. Das sind für mich unglaublich kostbare Momente und mache das eigentlich immer sofort möglich. Es ist für mich das Bild, als würden wir dann einen Menschen von der einen Hand Gottes in die andere begleiten. Was für ein Geschenk dabei sein zu dürfen. Das ist für mich gelebte Nächstenliebe, christliches Miteinander, Menschen auf ihrem letzten Weg zu begleiten, Angehörige in ihrem Abschied nehmen zu begleiten. Was dann passiert? Am Sterbebett eines Menschen ist dann ganz unterschiedlich. Manchmal wünschen sich die Familien, dass wir eine kleine Andacht feiern. Da kann es sogar vorkommen, dass wir am Sterbebett singen, das Lieblingslied oder auch eben einen tröstlichen Choral. Ab und zu feiern wir sogar eine kleine Abendmahlsfeier im Kreise der Familie. Und ganz oft beten wir einfach einen Psalm und segnen den sterbenden Menschen, mit sehr alten, aber wunderschönen Worten aus. Und dann gibt es Situationen, da geht es einfach nur darum, dabei zu bleiben, am Bett zu sitzen und gemeinsam auszuhalten, dass der Sterben und der Tod nicht nach unseren Zeitvorstellungen und unserem Maß funktionieren. Und dann geht es ans Abschied nehmen, die Beerdigung. Da ist für die Angehörigen meistens ganz wichtig, ihren Verstorbenen noch mal im Licht Gottes als einzigartig und von Gott geliebt und gewollt zu hören. Und etwas zu hören von der Hoffnung, für die unser Glaube steht. Dass der Tod nicht das letzte Wort behält, sondern wir gerufen sind zu einem ewigen Leben bei Gott. Und manchmal braucht es dabei auch dass man nicht nur die traditionellen Formen auswählt, sondern die Trostbilder, die schon in den Köpfen und Vorstellungen der Familien vorhanden sind, auch eine äußere Gestalt bekommen. Da können die Worte, die die Kinder zu ihrem Vater nochmal sagen wollten, auf Briefe geschrieben werden. Und wenn es Ihre Vorstellung ist, der Papa ist jetzt im Himmel, warum diese Bilder und Briefe nicht genau dorthin schicken, mit einem Luftballon, mit Gas gefüllt, während der Sarg und die Urne ins Grab gelenkt werden. Darin finden wir Trost. In vertrauten Formen und auch manchmal in ganz Neuen. Und schließlich, meistens sind dann schon Wochen oder Monate ins Land gegangen, kommt das Ende des Kirchenjahres. Und wir nehmen an einem Sonntag nochmal die Verstorbenen, und ihre Angehörigen ganz bewusst in die Mitte unserer Gemeinden. Wir hören im Gottesdienst die Namen unserer Verstorbenen und zünden an der Osterkerze, dem Licht der Auferstehung, für jeden Einzelnen eine Kerze an, die nach dem Gottesdienst mit ans Grab genommen werden kann. Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben, getragen und begleitet durch die Gemeinschaft Gottes und untereinander.